Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man im Smashing Simulator Trading freischaltet. Und am Ende des Videos werde ich nochmal zu einem absoluten Pro, also bleibt gespannt. Das letzte Mal ist ja jetzt wieder eine Weile her und ich habe immer noch kein Trading freigeschaltet. Gefällt dir das Spiel? Ach, hier sieht man dann, wann man den nächsten Code bekommt. Oh, einmal nachgucken, ob es einen neuen Code gibt. Okay, Boost Code 3 steht drin. Vielleicht habe ich den schon eingegeben, vielleicht nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Dafür gehen wir hier einfach mal auf das Twitter-Symbol, dann Boost Code 3 bestätigen und failed, already redeemed, Okay. Dann eben nicht. Ja, scheinbar ist der Smashing Simulator nicht so beliebt. Ich laufe jetzt einfach durch, smash ein paar Dinge, bis ich wieder beim Airport bin. Weil ich muss ja tatsächlich noch ein bisschen farben, bevor ich hier weiter vorankomme. Ich muss sagen, irgendwann wird es schon anstrengend mit den Kamerashakes. Also wird da ein bisschen schlecht. Ich bin da aber auch ziemlich anfällig, wenn zum Beispiel in einem Video irgendwie ein Bild richtig straight in mein Gesicht bounzt. Dann finde ich das auch unangenehm. Das liegt, glaube ich, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich auf einem Auge blind bin und ähm, dementsprechend nicht dreidimensional sehen kann. Und das Zweidimensionale, was ich hier auf dem Bildschirm habe, ist dann meine dreidimensionale Wahrnehmung. Weshalb ich wahrscheinlich da ein bisschen anfälliger für bin. Oh, warte mal, den Meteoriten hier, den baue ich ab. Oh, das dauert sehr lange, merke ich gerade. Naja, ich mache es trotzdem. Wir gucken einfach mal, wie lange es dauert. So, ich bin jetzt bei 265 Millionen Coins Mal gucken, wie viel ich dann am Ende auch habe Und wir sehen uns dann gleich wieder So, wir sind fertig, haben jetzt 588 Millionen Ich würde das sagen, wir hauen auch das Flugzeug weg dann haben wir ja genug, um wieder ein bisschen weiter voranzukommen. So, das hat dann gerade so für die 800 Millionen gereicht. Hier ist der nächste Meteorit, oh Gott. Ich gehe einfach mal wieder zurück zum Office. So, und auch zum Objektshop, weil ich könnte mir hier zwar jetzt dieses Ei hier öffnen. Ich will aber ein stärkeres Objekt haben, ganz im Ernst. Es hat so lange gedauert, die Sachen abzubauen. Ich kann mir jetzt eine Schale leisten für 250 Millionen. Mehr habe ich sowieso nicht. Mein Beachball macht 1800 Schaden. Die macht dann 4000 Schaden. Das ist dann schon deutlich stärker. Und dann habe ich noch ein bisschen was übrig, um hier zwei Among Us Eier zu öffnen. Und da ist einmal ein Passagier, Sanjir Among Us drin. Und zuletzt ist da noch ein Kampf Among Us drin. Obwohl, der sieht nicht ganz aus wie Among Us. Okay, dann gehe ich natürlich größt am besten. Habe jetzt bessere Pads, habe ein besseres Ding zum abbauen. Und auf dem Weg dorthin baue ich hier Sachen ab, anstatt mich zu teleportieren. Weil ich dann immerhin ein paar Erfolgserlebnisse habe, Sachen per One-Hit abbauen zu können. Ach ja... So ist das Leben. Ich weiß übrigens gar nicht, wann dieses Video online kommt. Also habe ich auch gar keinen Bezug zur aktuellen Zeit. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich fahre mir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Mir wurde in meinen Kommentaren unter dem letzten Video auch angeboten, dass äh, von euch, dass ihr mir Pads geben könntet, damit ich besser werde. Aber ich habe ja noch gar kein Trading freigeschaltet. Ich hoffe, dass ich in dieser Aufnahme schaffe, Trading noch freizuschalten. Eine Sache ist, ich nehme aber auch immer... Was heißt vormittags? Ich nehme immer so gegen 10, 11 Uhr auf. Wenn ich zumindest in, unter der Woche aufnehme. Weil danach muss ich arbeiten. Ich muss jetzt auch in zwei Stunden arbeiten. Das heißt, jetzt eine halbe Stunde aufnehmen. 2,5 Milliarden. Oh, egal. Also halbe Stunde aufnehmen. Dann, dann noch Videos schneiden. Thumbnail machen. Dauert noch eine weitere Stunde. Das heißt, wenn ich schnell bin, schaffe ich es, das Video heute noch fertig zu machen. Ihr werdet es dann trotzdem nicht heute sehen. Ich produziere mal vor. Aber damit ihr einmal so wisst, wie es so mit meinem Zeitschedule aussieht... Weil ich halt so einen straffen Zeitplan habe und ihr meistens zu dieser Zeit in der Schule seid. Funktioniert das gar nicht, dass ihr mir hier irgendwie was schenkt. Vielleicht mal in einem Livestream. Aber den Livestream spiele ich ja dann meistens auch eher andere Spiele. Collect All Pets spiele ich gerne im Livestream. Oder ähm, ihr wollt ja auch immer wieder, dass ich Donators-Spiel in Arena-Kampf mache. Wobei ich gar nicht so viele Robux habe, Leute. Ich brauche erstmal ein paar mehr Robux, damit ich die verschenken kann. Naja, ich fahre jetzt hier einfach ein bisschen in den Airport. Weil hier drin geht es dann tatsächlich ein bisschen schneller mit dem Abbauen. Nicht wie die Sachen da draußen. Oh, ein Rank 5 Hacker. Das heißt, ich habe jetzt ein neues Pet bekommen. Und zwar ein Kristalldrachen. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich noch schneller abbauen. Weil Pets machen halt wirklich einen fetten Unterschied, wenn man sehr gute Pets hat. Bitte, ich will das hier drin abbauen. Ja! Ich will, ich, ich will alles smashen. Komm schon, kann ich das nicht smashen? Nee, das kann ich scheinbar nicht smashen. Na gut. Ah, ich finde es aber blöd. Das dauert immer noch so lange mit den Farben. Ich hoffe, das geht irgendwann besser. Weil gerade... Ein Bildschirm ist zwar voll mit Coins und XP, die ich sammle, aber trotzdem, ich hätte jetzt schon gerne mal die 2,5 Millionen zusammen für die nächste Region, die ja dann immer noch nicht die letzte ist, die ich brauche, um Trading freizuschalten. Aber so ist nun mal das Leben, ne? Ich habe jetzt 1,03, 05, 06, 07 Milliarden. Habe ich vorhin Millionen gesagt? Ist ja auch egal. Billionen. Ja, auf Englisch. <lacht> Tipp 5. Reach the next zone to unlock Trading. Ach, schon die nächste... Oh, warte, das, das will ich sehen. Ach, die nächste Zone ist schon die Schlosszone. Ich dachte, hier kommt eine Zone und dann ist das da hinten. Wie, wie konnte ich so blöd sein, dass ich nicht lese, was dort steht, hä? Na gut, dann, dann dauert es doch nicht mehr so lange. Dann werde ich heute Trading freischalten. Sehr gut. Und wenn ich dann Trading habe, dann werde ich der beste Smashing Simulator-Spieler aller Zeiten. Weil ihr mir dann wahrscheinlich einfach Pets gebt. <lacht> Aber ich muss ja sagen, es ist gut, dass es hier Trading erst gibt, sobald man ein bisschen weiter gespielt hat. Damit man das Spiel nicht von Anfang an skippt, wie es ja in Pet-Simulator geht. In Collect All Pets gibt es ja gar kein Trading Was ich irgendwo auch schön finde, weil bei Collect All Pets Da macht der Progress Spaß Hier ist der Progress immer noch anstrengend Das hier ist immer noch so Farming, das fühlt sich immer noch wie, an wie Arbeit In Collect All Pets ist es einfach nur chillen Da fühlt sich nichts wirklich an wie Arbeit Vielleicht weil ich auch nichts selber mache Sondern weil die Pets komplett autonom farmen für mich Und ich dann einfach nur sage, was sie tun sollen Ist auch ein cooles System ich meine, wozu hat man denn Haustiere, wenn man ihnen dann immer noch alles sagen muss? Sagt, wir können doch den Haustier einfach sagen, fahren jetzt in der Region und dann machen die das. Nein, immer wenn die einen Coin abgebaut haben, sagen wir, bauen den nächsten Coin ab. Naja, aber mal ganz im Ernst, lasst ihr eure Haustiere Coins farben? <lacht> Warte, kann ich hier beide Sachen, wenn ich so? nee, kann ich nicht. Okay, ich gehe mal nochmal auf das Flugzeug. ihr seht, jetzt geht es ja schon ein bisschen schneller hier mit dem Flugzeugfarben. Und ich glaube, damit kriege ich dann das Cash Money, das ich brauche, gleich ziemlich schnell rein. Wobei, ich kriege pro Hit 0,5 Milliarden. Also brauche ich ja jetzt noch so hoch 40 Hits, wenn ich hier bin. Wie viel kriege ich hier pro Hit? Auch ungefähr so viel, alles klar. Na gut, dann fahre ich das halt jetzt noch Haben wir ja auch gleich geschafft So, ich habe jetzt genug zusammen Ich will das Flugzeug trotzdem noch abbauen Ich glaube, ein guter Indikator dafür, dass man noch zu schwach für einen Gegenstand ist Ist, wenn der Gegenstand schon komplett auseinandergefetzt ist Aber trotzdem die HP-Leiste noch halb voll ist Was eigentlich, wenn ich hier gegen hätte? Funktioniert auch, okay so, und dann gehen wir jetzt rüber die Schlosszone freikaufen. Währenddessen hier noch so ein bisschen was im was im Weg steht zu so abbauen. Kostelisch. bringt Geld. Perfekt. Und da ist sie die Schlosszone. Ich drücke auf kaufen und kann mir hier wahrscheinlich wieder gar nichts leisten, so ein Katapult. Oh, doch? Nee, das, das war einfach schon angehittet. Der Baum. Ja, der Baum geht. Der Baum geht. Von der Abbaugeschwindigkeit her Aber ich brauche auf jeden Fall bessere Pads für diese Schlosszone hier Ich teleportiere mich dann wieder zurück zum Office Kann ja hier theoretisch jetzt neue Pads kaufen Aber in der Praxis sind sie zu teuer, natürlich Ich kaufe hier nochmal ein Pad Und da ist noch ein Passagierflugzeug drin Das kann ich dann auch ausrüsten Ja, hat mir jetzt kaum mehr Bonus gebracht, na gut Dann werden wir einfach mal in der Schlosszone fahren Oh, jetzt bin ich schon direkt im Schloss drin Okay, komisch, dass man den Stand hier nicht abbauen kann Man kann so viel abbauen, aber den Stand nicht wie schnell farme ich eigentlich jetzt? Na, mir gefällt die Farming-Geschwindigkeit halt echt nicht. Ich könnte echt bessere Pets gebrauchen. Aber jetzt, wo ich aufnehme, ist halt keiner von meinen Zuschauern irgendwie in Roblox drin. Was dann halt sonst eigentlich auch immer gut ist, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Aber oh, ich komme halt nicht weiter. Ist Victor Ne, Victor schläft auch. Victor lebt ja in Paraguay. Bei denen ist jetzt richtig mitten in der Nacht eigentlich. Pff, keine Ahnung, bei dem wird wahrscheinlich so 5 Uhr morgens sein. Fuchs ist nicht wach, weil warum sollte er so früh wach sein? Louis ist momentan in Amerika, der macht irgendwie gerade Urlaub und der spielt den Smashing Simulator sowieso nicht. Meine komplette Discord-Freundesliste, alles ist offline. Ich höre euch an... Warte mal, ich kann ja wirklich mal auf die Freundesliste gehen. Auf meiner Freundesliste sind online jemand, der kein Roblox spielt, jemand, der kein Deutsch spricht. Dann habe ich auf meiner Freundesliste noch ein paar YouTuber, die aber kein Roblox machen, sondern ganz andere Videos machen. Die können mir auch nicht helfen. Okay, Macho ist online, aber mit Macho habe ich gar nichts zu tun. Er ist einfach nur so drauf, keine Ahnung. Macho ist halt ein guter Freund von Zeddy. Und ich habe aber noch nie mit dem gesprochen. Das eine Mal, als er auf unserem Server drauf war und so mit Victor und so gesprochen hat, dann bin ich gerade schlafen gegangen. Und ich, ich bin da nicht extra länger wach geblieben, nur weil er jetzt gekommen ist. Ich, man, muss, man muss schlafen gehen. Wenn es Zeit zum Schlafen ist, dann sollte man auch schlafen gehen, Leute. Und das vernachlässige ich sehr oft. Sehr oft bin ich am Abend noch da. Nach der Arbeit... So gegen 22, 23 Uhr Müsste ich eigentlich schlafen gehen Aber ich rede dann meistens noch so ein bisschen mit Victor Mit F Felix und so Dann kommt vielleicht auch Tani dazu Dann spielen wir auf einmal Fortnite Dann denke ich mir so Ja, ein, zwei Fortnite-Runden können schon nicht schaden Dann ist 1 Uhr morgens Und Naja So läuft das viel zu oft ich versuche meinen Schlafrhythmus zu fixen, aber ich habe halt keine andere, ich kann nie zu keiner anderen Zeit Fortnite spielen. Ich könnte theoretisch jetzt so, bevor ich arbeite, Fortnite spielen oder auch aufnehmen, aber das sind halt alle anderen nicht erreichbar, weil die halt ihr normales Leben haben. Und ich habe meine Arbeit halt immer nachmittags bis abends. Deswegen, ja, zeitlich habe ich eigentlich nur so nach 22 Uhr Zeit, um mit meinen Freunden irgendwas zu zocken oder zu reden. Ungünstig. Und das ist auch der Grund, warum ich übrigens nur am Samstag streame, weil ich unter der Woche habe ich keine Zeit zum Streamen. Wenn ich streamen würde, wann ich Zeit habe, dann würdet ihr alle gar nicht zugucken können, weil ihr in der Schule seid. Naja, aber ich fahre mir jetzt schon ein bisschen schneller als in der Airport Zone. Auch lustig, dass nach so einem modernen Flughafen erstmal so ein mittelalterliches Schloss kommt. Aber mir gefällt diese Schlosszone tatsächlich, die ist sehr hübsch gebaut. Ich mag generell gerne dieses Setting. Oh, jemand ist online gekommen? Nee. Doch, Sadie ist online gekommen. Aber Sadie spielt den Smashing Simulator wahrscheinlich auch nicht. Der ist ja ein Brookhaven-Youtuber. Ich meine, warum sollte er denn den Smashing Simulator spielen? Ach ja, und dann ist auf meiner Freundesliste noch jemand online, mit dem ich. Der eigentlich auch gar keinen Roblox spielt. Der spielt höchstens mal Poker. Und das war's. Alle anderen sind offline. Schlafen, Arbeit, Universität oder Schule. Oder wie Louis halt im Urlaub. Na gut. Ich habe jetzt aber die 2,5 Millionen zusammen. Ich gehe nochmal zum Office. Öffne dann nochmal ein Ei. Hier aus der Castle Zone das, ja, ein Schloss-Ei. Da steht gar nicht, wie dieses Ei heißt. Na gut, dann drücke ich E und kriege eine Snocke, also ein Snake. So, Rüste aus am besten 2, okay, 2,6. Das kann man sich schon mal gönnen. Kann ich damit jetzt schneller abbauen, please? Ja, man merkt schon einen kleinen Unterschied. Aber es ist immer noch nicht so krass. Ich müsste eigentlich noch den nächsten Rank freischalten. Aber ich denke, ich würde das auch im nächsten Part machen. Okay, Leute, Planänderung. Kurz nachdem ich die Aufnahme beendet habe, ist Crafter jetzt auf Discord online gekommen und... Hat mir gerade eben erzählt, dass er scheinbar mal Platz 10 im Smashing Simulator war. Und äh, das ändert dann natürlich nochmal alles. Warte, oh klar, ich glaube, der Server, auf dem ich bin, ist voll. Wie viele Leute können auf so einen Server rauf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch hab keine Ahnung. Halt einen Monat nicht mehr gespielt oder so. Augenblick. Um, Neun Leute. Okay, ich muss auf einen leeren Server gehen. Ich bin drauf. Oh, ich habe gerade auf verlassen gedrückt. <lacht> <lacht> okay, warte, wir schaffen das. So, ich, ich gehe jetzt auf einen Server, wo nur eine Person drauf ist. Okay, ich join dieses nach. So, join dir. Jo, was hast du Du wirfst mit Helikoptern auf, Leute. Ich weiß gar nicht, was das Neueste ist. Ich war hier echt nicht mehr. Drin. Also ich hab, als ich das letzte Mal aufgenommen hab, konnte man sich eine Atombombe für Robux kaufen. Mm, ja, es gibt schon viel mehr. Das gab schon viel Okay, Updates. warte, wo ist dein Helikopter? Heli ist da, okay, und dann gibt's UFO, Barrel, Tractor, alles klar. Aber die Pets, die ich habe, sollten eigentlich okay sein. Ja, auf jeden Fall besser als das, was ich cool. hier habe. Deine Pets leuchten. Also die besten Pets, die ich dir geben kann, sind eine Million. Ja, stabil. Mein, meine haben 2800. Also, Fragezeichen, Fragezeichen das ist so traurig. Okay, warte, wie, wie geht dieses Trading hier? Trading, Kraft, oh, yeah. Ich muss yeah. noch warten kurz. Ich muss sieben Sekunden warten. Bei mir Dann steht, ich, ich habe dich requested. Alles klar. Mach noch ein paar yes. Sachen. Oh, akzeptieren, yeah. Weißt du was? Du kannst von mir, weil ich heute gute Laune habe, kriegst du von mir ein Eichhörnchen, das ist. Oh, du hast nicht genug Inventory Space. Na gut. Wie voll ist dein Inventar, Crafter? Ja? Ich glaube, 800 Pets. Alles klar. Ich kann dir äh, nichts geben, weil das System sagt immer, Other Player doesn't have enough Inventory Space. Also, warte, die muss ich hm. wegnehmen. Das sind nämlich diese Pets, die ich noch brauche. Hm. Aber die hier kannst du alle haben. Alles klar, ja, die sind ein bisschen oder? stärker als meine. Und davon habe ich auch eine 728. So? So nimm mal. Jo, danke schön. Oh, your trade was cancelled. Äh, ich hab noch nicht. Hä? Bruh. Ich bin hier langgegangen und äh, beim Pet-Index hat sich das geöffnet. Und dadurch wird er gecancelt? <lacht> oh wow. Okay, okay hab nur mal dann nochmal. Äh, wie viel kannst du überhaupt haben? Ich glaube viele, aber das reicht. Ich kann ja, ich kann vielleicht jetzt vier ne oder fünf Pets equippen. Oh, das zählt so langsam runter. Die Sekunden oh. dauern länger als eine normale Sekunde, oder? Definitiv. Your Trade was a Success. Yay, ich dachte eben das steht wieder cancelled. Okay, jetzt wusste am besten. <lacht> okay, ich kann vier Pets equippen. Das heißt, ich habe zwei übrig. Aber ich kann bestimmt irgendwo neue Slots freischalten, oder? Haustiere Plus kostet das... Geld? Ja, 399 Robux. Nö, so, okay. So, jetzt okay. schlag mal irgendwo rauf, mal gucken was passiert. Warte, ich gehe in die Castle Area, weil da konnte ich praktisch nichts abbauen. Und ich werfe und... Okay, alles ist One-Hit. Alles ist One-Hit. Oh mein Gott! Ich, you can't afford to purchase alles. Ich habe 1,75 Trillion Coins auf einmal. Okay, dann muss ich nochmal zurück zum Office gehen. Okay, das geht jetzt schneller als ich dachte Ich Gehe dann zum Objektshop und dann kaufe ich mir natürlich jetzt erstmal eine Wassermelone für eine Trillion Kostetisch So, dann noch mal zum Schloss und dann kann ich mir wahrscheinlich schon die nächsten Regionen freischalten Wie viele Regionen gibt es überhaupt? Mm, eine Menge Ähm, 500 Billion Ja, das habe ich ja gerade so auf Tasche, ne? Sind die Pets gut oder nicht so? Ja, die Pets sind gut Ich meine, jetzt bin ich hier kann, kann ich das komplette Haus zerstören? Nein, ich kann das komplette Haus nicht zerstören, warum? Okay, ich bin, ich bin jetzt schon äh, Rang 7 Unstoppable Warte, ich muss noch was kaputt machen. Wie schnell level ich denn? Warte, also hier abbauen und... Ja, ich level ziemlich schnell. Ich krieg ziemlich schnell Cash dazu. Die nächste Region kostet mich eine Quadrillion. Okay, eine Quadrillion habe ich noch nicht. Äh, Conny. Ja? Hast Jetzt hab den, eine Quadrillion. Hm? Zerstören wir den, äh, die Fontäne. Ja. Oh, die dauert lange. Ich hab dir mal kurz geholfen. Geh mal <lacht> rein. Ui. Eine Kanalisation für nur 250 Trillion. Das ist ja nisch. Und hier ist dann ein Dino-Ei. Mein Inventar ist voll? Wie viele Pets hab Kann ich die wegwerfen hier? Blöde Hunde, silberne Ticker, alles weg mit dem Müll hier. Braucht doch keine ah, Sau. Ich bin Platz 1300. Immer ja, noch. Hat sich geändert. In einem Monat? Also, Von Platz 10 zu 1300 geht ja sogar. So, Triceratops. Follow the clues to find the secret egg. Ist das ja nicht das Secret Egg? Okay, dann muss ich den Clues folgen. Aber ich glaube, das wäre doch eine Sache, die kann ich im nächsten Part machen. Weil sonst wird das Video wieder zu lang. <lacht> das war's dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Ihr könnt auch gerne Crafter abonnieren. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann yeah. und ciao! Ciao!